Bevor es losgeht mit der Milzfunktionsenergie, noch ein paar kurze Informationen. Der Milzstrom ist das Tor, macht das Tor auf für die Sonnenenergie, für den gesamten Körper. Der Milzstrom. Hier noch ein paar kleine Informationen zur Erinnerung. Wenn du den Milzstrom strömst, öffnest du das Tor für die Sonnenenergie, für die Energie der Quelle, die deinen Körper mit Energie versorgt. Dein ganzer Körper wird durchlichtet, alle Organe werden energetisiert. Der Milzstrom bringt emotionale Wärme, bringt dich ins Urvertrauen, hilft dir, Dich geborgen zu fühlen, Trost zu finden. Er ist also auch besonders für Kinder geeignet und er unterstützt dich in einer gesunden Abgrenzung. Er hilft dir, in dir, bei dir anzukommen, alle, Ener alle Energien fließen zu lassen von oben nach unten, von unten nach oben und ist ein guter Startstrom, wenn du äh, anfängst mit Strömen. Der, dadurch, dass der Milzstrom energetisiert, ähm, hilft der gut bei Erschöpfung. Allerdings solltest du beachten, dass es sein kann, wenn du abends strömst, dass du dann äh, nicht so gut schläfst. <lacht> Zur Körperhaltung. Du kannst im Liegen strömen oder im Sitzen. Ähm, der erste Schritt ist im Liegen etwas schwieriger zu halten aber es geht du musst nämlich an die ferse innen greifen und mit der anderen hand am steißbein sein wenn du auf dem rücken liegst kannst du dich etwas seitlich legen das rechte bein wir strömen die rechte seite auf den linken oberschenkel ablegen und mit der rechten Hand an die rechte 5 gehen. Ich erkläre euch das noch genauer nachher, Plus jetzt vorab schon mal. Mit der linken Hand kannst du dann mit den Fingerkuppen unter das Steißbein gehen. Das Steißbein ist äh, der letzte Ort unserer Wirbelsäule. Also nicht am Rücken, sondern ganz unten zwischen den Pobacken, der Knochen. Ganz am Ende, das ist das Steißbein. Da, wo die Hunde den Schwanz haben. Okay, also such dir deine Position, entweder im Liegen oder im Sitzen. Nimm den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Wenn du sitzt, kannst du auch im Schneidersitz strömen. Und leg deine rechte Hand mit den Fingerkuppen unter den Innenknöchel des rechten Fußes, also auf der Innenseite, unter den Knöchel in diese kleine Kuhle hinein. Das ist das Energieschloss 5. Mit der linken Hand gehst du mit den Fingerkuppen an das Steißbein. Versuch eine bequeme Position einzunehmen, so gut wie möglich abgelegt, nicht angestrengt. Du könntest den Rechten, das rechte Bein, das aufgestellte zum Beispiel, anlehnen, beim Seitwärts ablegen. Jetzt entspann dich. Atme. Lass die Schultern entspannt sinken. Du musst dich nicht bemühen und nicht anstrengen. Geht ganz leicht. Atme und spüre in dich hinein. Werd dir deines Raumes bewusst, des Raumes in dir, öffne dein Herz. Lächle. Sei freundlich und dankbar gestimmt. Du kannst deine Energie anheben. Und während du entspannt liegst oder sitzt, dabei lächelst, spürst du unter deinen Fingern der beiden Hände, deinen Körper, den Bereich deines Körpers und darüber hinaus diesen Raum, den du wahrnimmst. Bewerte nicht was du spürst, bewerte auch nicht, wenn du nichts spürst, alles ist gut, alles ist genau richtig. Du kannst darauf vertrauen, dass genau das mit dir geschieht, in deinem Energiefeld ins Fließen kommt, was für dich jetzt richtig und wichtig ist. Gib dich hin an dieses Feld, an diese fließenden Energien. Vielleicht spürst du nach einiger Zeit eine Veränderung, wenn du achtsam mit dir bist, dann wohl eher. Vielleicht spürst du ein sanftes Pulsieren oder ein stärkeres Pulsieren unter den Fingern. Oder du spürst etwas fließen, etwas strömen in dir. Oder vielleicht auch ein Gefühl, was sich verändert. Harmonie und Frieden, der sich einstellt. Oder vielleicht, dass du wacher wirst. Alles ist möglich. Wenn du abgelenkt wirst von außen, deine gedanken abschweifen ist gar nicht schlimm wenn du dir wieder bewusst wirst und zurückkommst je besser du mit dir verbunden bist desto mehr kannst du es genießen desto mehr kannst du dich öffnen und ja sagen dazu zu dir und zu dem was da strömen möchte weiter mit dem nächsten schritt die linke hand bleibt am steißbein liegen die rechte hand geht an den linken rippenbogen auf das sicherheitsenergie schloss 14 du kannst also die beine beide entspannt ablegen und aufstellen wenn du sitzt, wieder auf den Boden stellen. Mit der linken Hand bist du am Steißbein, mit der rechten Hand am linken Rippenbogen. Leg die Hand flächig einfach auf die Rippengrenze auf, da wo Knochen in den Bauch übergeht. Und spüre wieder nach. Atme. Die Schultern sind entspannt. Lächle. Sei dir gewiss, du sorgst hier sehr gut für dich. Es kann sein, dass du bemerkst, wie der Bauch sich entspannt, es posiert unter deiner Hand, vielleicht kluckert der Magen oder der Darm, ein sehr gutes Zeichen, dann entspannt sich nämlich alles. Wärme durchströmt den Bereich. Bleib so gut es geht in der Wahrnehmung deines Raumes, deines Körpers, der Energien. Wie fühlt sich das an? Bleib in der Freude und in der Dankbarkeit. Entspanne dich hinein in dich selbst. Beide Hände, beide Berührungspunkte und Energiepunkte, die du jetzt hältst, sind in deinem Fokus. Halte den Fokus, ohne zu bewerten ohne etwas zu müssen oder zu wollen, sei einfach in der Präsenz. nächste schritt die rechte hand bleibt auf dem rippenbogen auf der 14 und die linke hand geht jetzt vom steißbein zum rechten brustkorb das heißt du gehst rechts neben das brustbein ungefähr auf höhe deiner brustwarze und in die mitte also die Mitte deines rechten Quadranten, deines oberen quasi. Ungefähr zwischen dritter und vierter Rippe kannst du die Finger kuppen oder flächig die Finger oder die Hand auflegen. Atme, lass die Schultern sinken, Sei mit dir in deiner Wahrnehmung und halte achtsam den Fokus auf diese beiden Bereiche, in denen deine Hände liegen. Da, wo dein Fokus ist, ist deine Energie. Bring diese beiden Bereiche in deinem Fokus zusammen energetisch. Doch hier wirst du nach einiger Zeit spüren den Gleichklang, das gleichmäßige Pulsieren der beiden Schlösser, dieser Portale, dieser Energiebereiche deinem System. Du spürst die Harmonie, den Frieden. es ist Zeit weiterzugehen mit der linken Hand den letzten Schritt in diesen wunderbaren Milzstrom die rechte Hand bleibt auf dem linken Rippenbogen mit der linken Hand gehst du mit den Fingerkuppen unter das linke Schlüsselbein auf die 22 geh mit deinem Schlüsselbein äh, geh mit deinen Fingern auf das linke Schlüsselbein und dann rutsche unter das Schlüsselbein in diese kleine Kuhle hinein und bleib da mit deinen Fingerkuppen ganz sanft liegen. Entspann dich in deine Achtsamkeit und in deine Wahrnehmung hinein. Atme und lächle. Das war der Milzstrom. Du kannst natürlich länger deine Sicherheitsenergieschlösser halten, das Ausdehnen, wenn du diese wunderbaren vier Schritte äh, verinnerlicht hast, dann kannst du jeden Schritt so lange ausdehnen, wie du möchtest. Der wichtigste Griff ist der Ankergriff. Wenn du wenig Zeit hast, dann mach den Ankergriff. Das ist der erste. Und eine gute Zeit zum Milzstromströmen, ist nach der Organfunktionsuhr, wäre die Uhrzeit von 10 bis 12 Uhr. Das ist die perfekte Zeit für den Milzstrom, weil er die zu dieser Zeit äh, zur Höchstform aufläuft. Ich wünsche dir viel Spaß beim Strömen.